Haben Sie auch manchmal das Gefühl, nur noch zu funktionieren? Haben Sie manchmal das Gefühl, der Aufgabenberg ist einfach so groß und äh, wie man das handeln soll, ist Ihnen definitiv ein Rätsel? Und dabei sehen Sie dann andere, die das scheinbar mühelos schaffen, nur Ihnen will es so gar nicht gelingen. Heute möchte ich Ihnen mal so die besten Tipps geben, die man für ein wirklich nachhaltiges Zeitmanagement haben kann, damit Sie eben nicht mehr das Gefühl haben müssen, nur noch zu funktionieren, sondern wieder strukturiert und vor allem mit Spaß ihr Leben wirklich gestalten können. Nach dem kleinen Intro geht's direkt los. Jetzt haben Sie vielleicht schon einiges über Zeitmanagement gesehen und gehört. Ich finde dennoch, so manches ähm, ist ein bisschen zu oberflächlich gesehen. Ja, wir kennen alle irgendwie so diese wahnsinnig, wahnsinnig guten Tipps, mal das E-Mail-Programm auszustellen oder aber Störquellen auszuschalten. Nur wie man das genau macht und wie man dabei dann aber auch das Gefühl entwickeln kann, ja, ich habe trotzdem was geschafft und auch ein, ein gutes Gefühl am Abend haben kann. Trotzdem ich so viel zu tun hatte, habe ich etwas bewältigen können, habe ich etwas abarbeiten können und habe trotzdem noch richtig viel Energie. Deswegen, fangen Sie bitte als allererstes damit an, schon am Vorabend Ihre To-Do-Liste zu kontrollieren. Schreiben Sie sich auf, was Sie am nächsten Tag zu tun haben. Das hat gleich zweierlei gute Effekte, nämlich erstens mal kriegen Sie diese Gedanken aus dem Kopf. Das heißt, Ihr Kopf wird wesentlich freier. Man hat nicht so diesen Eindruck oder dieses ungute Gefühl manchmal, ich habe was Wichtiges vergessen. Und zum Zweiten sind Sie natürlich dann am nächsten Tag gut vorbereitet und können direkt durchstarten. Und fang nicht erst dann an, irgendwas zu sortieren oder wieder neu zu überlegen, was liegt heute überhaupt an. Als nächsten Tipp, und das finde ich, wird ganz, ganz häufig übersehen, ist nämlich einfach auch dieser Punkt, nicht nur eine To-Do-Liste anzufertigen, sondern auch eine, ich sag mal einfach eine Done-Liste. Also was habe ich geschafft? Ja, wenn Sie sich zum Beispiel Post-its machen, dann neigen wir gerne dazu oder wir, wir lernen das mehr oder weniger bei einem Zeitmanagementkurs auch, diese Post-its dann abzumachen und in den Mülleimer zu werfen. Viel schlauer ist es dabei, sich diese Post-its dann noch auf einen gesonderten Platz zu heften, damit man abends mal so richtig nachvollziehen kann, wow, ich habe richtig was abgearbeitet. Ja, manche machen das einfach, indem sie sagen, okay, diese Zettelchen sind weniger geworden, cool, aber einen viel größeren Effekt hat es für uns, wenn wir uns nochmal bewusst machen, was wir tatsächlich am Tag alles geleistet haben. Und was ich auch finde, ist, dass sich solche Zettelchen ja oder solche To-Do-Listen immer nur auf das Berufliche konzentrieren. Wenn man dann aber nochmal dazu nimmt, was privat oder nebenbei alles noch erledigt wird, dann kann man abends richtig stolz sein. Ja, das fängt schon mit Kleinigkeiten an, wie ich habe morgens einen Kaffee gemacht, ich habe den Frühstückstisch gedeckt ne? oder ähm, meinetwegen ich habe für meine Kinder noch einiges vorbereitet oder für meinen Mann was organisiert oder für meine Frau, je nachdem. Ähm, das wird ganz, ganz häufig vergessen in diesen Punkten, was habe ich tatsächlich geschafft. Meinen Klienten rate ich deswegen tatsächlich immer wirklich alle Tätigkeiten aufzuschreiben, die man im Laufe eines Tages wirklich vollbringt, sodass man sich dessen einfach mal bewusst wird. Das Prioritäten setzen, das hören wir auch so ziemlich bei jedem Zeitmanagement, ist auch wirklich so. Das kann man gar nicht anders betonen und zwar finde ich, dass man dort auch immer wieder berücksichtigen muss, nicht nur, was jetzt dringlich und wichtig ist, sondern auch, was so meinem Tun gut tut, ja, weil viele Dinge sind vielleicht dringlich und wichtig sind aber nicht unbedingt mir dienlich oder meinem Job oder meinem Ziel dienlich, sondern vielleicht das von jemand anderem. Und da denke ich, ist es auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt für unser Wohlfühlgefühl, dass wir nochmal definieren, was ist eigentlich für mich dringlich und wichtig. Manchmal gelingt das nicht unbedingt im beruflichen Bereich, weil dann tatsächlich auch manche Dinge ineinander greifen müssen. Aber beim Privaten kann man das definitiv mal so festlegen, und dann auch dort eine ganz klare Prioritätenliste aufsetzen. Zu diesem zweiten Punkt, also dem Prioritäten setzen, kommt auch direkt der dritte Punkt. Wenn man nämlich schon anfängt, Prioritäten zu setzen und zu überlegen, was ist dringlich und wichtig. Und wir werden in jedem Zeitmanagementkurs auch lernen, einen Plan zu machen. Ob das nur ein Wochenplan ist, ein Monatsplan, wie auch immer. Ähm, da gilt es dann einfach auch mal zu berücksichtigen, was liegt zusammen, was kann man schlau zusammenlegen. Ja, auch das erlebe ich ganz, ganz häufig, dass gewisse Aufgaben durchaus eine gewisse Nähe haben. Ob das nun eine örtliche Nähe ist, sprich, was weiß ich, ich muss am Montag dorthin fahren und stelle dann fest, am Freitag bin ich auch wieder in der Ecke. Da kann man tatsächlich mal überlegen, kann ich das nicht gleichzeitig erledigen? Dann habe ich schon mal einen ganz großen Weg gespart. Das sind zum Beispiel so Punkte, die man bei der Erstellung eines Planes durchaus berücksichtigen sollte und was leider Gottes und erstaunlicherweise auch ganz, ganz häufig übersehen wird. Ja, wenn man nämlich daran geht, wirklich Zeit planen zu wollen, dann sind solche Aspekte durchaus bemerkenswert bzw. sollte man sie berücksichtigen, um dort nicht immer wieder die gleichen Wege fahren zu müssen, die dann durchaus mal überflüssig werden. Was auch häufig im Zeitmanagement-Kursen angesprochen wird, ist das Konzentrieren. Multitasking, das wird so häufig benutzt, ich habe da ja auch schon ein anderes Video draus gemacht, raubt aber unglaublich viel Energie. Das heißt, wenn Sie eine Aufgabe vorhaben, dann machen Sie bitte, bitte nichts anderes nebenbei, weil das raubt wirklich zu viel Energie, das bringt Sie durcheinander, Fehler schleichen sich viel häufiger ein und das raubt vor allem unfassbar viel Energie. Also versuchen Sie wirklich eine Aufgabe zurzeit zu lösen und oder zu bearbeiten und zwar auch wirklich nur diese und alles andere stellen Sie ab, schieben Sie es nach hinten Sagen Sie sich selber, das mache ich dann danach oder das mache ich zu einem späteren Zeitpunkt. Als nächsten Punkt kann man durchaus sich mal einen Timer für eine Aufgabe stellen. Ja? Es ist nämlich ein ganz interessanter Aspekt, dass wir uns, wenn wir uns keinen festen Zeitrahmen dafür nehmen, auch wirklich so viel Zeit nehmen, wie wir meinen, dann in dem Moment zu brauchen. Wenn man sich eine gewisse Zeitvorgabe gibt für etwas, dann ist man festgelegt. Das könnten Sie jetzt so ummunzen, dass es dann wieder heißt, ja gut, dann baue ich mir ja wieder Stress auf. Aber es fokussiert Sie auch mehr. Und vor allem wird es Sie auch davor schützen, in einen unglaublichen Perfektionismus zu verfallen. Wenn Sie sich meinetwegen für eine Aufgabe eine Stunde Zeit nehmen und sagen, so in dieser Stunde möchte ich oder muss ich das auch fertig bekommen, dann werden Sie das auch hinkriegen. Ja? Und dann bleibt wieder Raum für die anderen Aufgaben. Das heißt, sie schützen sich auch gleichzeitig davor, sich zu verzetteln, sondern sie sagen, so, ich habe jetzt eine Stunde hierfür Zeit, eine Stunde dafür Zeit, in diesem Zeitraum schaffe ich das auch. Und dann werden Sie sehen, werden Sie es auch schaffen. Sie können auch gerne mal das Gegenteil ausprobieren. Wenn Sie sich zum Beispiel statt einer Stunde das nächste Mal zwei Stunden für eine Aufgabe gönnen, dann garantiere ich Ihnen, werden Sie diese zwei Stunden auch brauchen. Wir gehen dann nämlich tatsächlich ganz anders an eine Aufgabe ran, weil wir ja vermeintlich viel mehr Zeit dafür haben. Das heißt, wir verlieren uns in Kleinigkeiten, wir konzentrieren uns dann vielleicht auch auf Nebensächlichkeiten und all das können Sie damit ausschließen, wenn Sie sich für eine Aufgabe einen realistischen Zeitrahmen setzen. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, und das ist auch schon der letzte Tipp für heute, und zwar der sechste Tipp, ist es, sich wirklich Lehrräume einzuplanen. Wir neigen alle dazu, unseren Tag so voll zu propfen und alles sekündlich genau zu planen und schwupp kommt irgendwas Unvorhergesehenes dazu oder etwas läuft eben nicht so nach Plan oder wir vergessen, meinetwegen auch Fahrzeiten mit einzuplanen. Und schon kommen wir ins Trudeln, schon kommen wir ins Hetzen und ins Stressen. Das muss natürlich definitiv nicht sein. Also fangen Sie an, sich ganz viele Lehrräume dazwischen zu planen und auch hinten raus zu planen. Das Leben ist nun mal so, das bringt jede Menge Unvorhergesehenes und das muss irgendwo mit berücksichtigt werden, auch wenn wir jetzt gerade keine Idee haben, was da noch dazwischen kommen sollte. Und selbst wenn Sie dann ein bisschen Leerlauf haben, no, dann ist das ja auch nicht schlimm. Ne? Dann können Sie das ja auch nutzen, um Ihre Tankstellen wieder ein bisschen zu befüllen, das heißt, sich mal ein bisschen zu entspannen, nochmal alles durchzugehen, ob der Plan noch stimmig ist, meinetwegen. Verschwendet ist diese Zeit definitiv nicht. Ich fasse noch mal kurz zusammen, welche Punkte wir hatten, denn das war es auch schon im Großen und Ganzen. Wir hatten also als erstes nicht nur die To-Do-Listen, sondern auch die Done-Listen, die einfach unserem Wohlbefinden gut tun. Planen Sie am Vortag, was Sie am nächsten Tag tun möchten. Dann haben Sie es aus dem Kopf raus und Sie haben ein genaues Vorgehen, was Sie am nächsten Tag erledigen wollen. Der zweite Punkt war das Prioritäten setzen. Und da nicht eben nur das, was allgemein dringlich und wichtig ist, sondern das, was für mich auch dringlich und wichtig ist. Ein ganz wichtiger Aspekt, auch so ein, ein Wohlbefinden entwickeln zu können, dass ich nämlich spüre, ich komme meinem Ziel, meinem Vorhaben ein ganz großes Stück näher. Der dritte Punkt war, wenn Sie so eine Prioritätenliste aufsetzen und einen Wochenplan oder Monatsplan entwickeln, zusammenzufassen, zusammenzulegen, was nur irgendwie geht. Ja, auch da gewisse Routinen einzubauen und zu überlegen, was ist vielleicht auch eine ähnliche Aufgabe. Das wird Ihnen dabei helfen, wirklich viel Zeit einzusparen und damit eben auch Stress abzubauen. Als vierten Punkt hatten wir das Konzentrieren auf eine Aufgabe. Ne? Also nicht multitasking zu sein, sondern wirklich konzentriert an einer Sache zu arbeiten. Und als fünften Punkt sich einen Zeitrahmen dafür zu setzen. Also durchaus auch mal einen Wecker zu stellen, einen Timer zu stellen, der uns daran erinnert, ja, wir haben nur einen gewissen Zeitraum dafür, damit wir uns nicht verlieren und nicht zu detailgetreu an irgendetwas arbeiten müssen. Und als allerletzten Punkt, den sechsten Tipp, den ich Ihnen gegeben hatte, war das Zeiträume schaffen, also Lehrräume schaffen. Für Unvorhergesehenes, zum Verschnaufen, für was auch immer, weil das Leben nun mal einfach so ist. Mit diesen sechs Tipps werden Sie es definitiv schaffen, dieses Gefühl von ich muss nur noch funktionieren abzulegen und Sie werden vor allem bemerken, dass Sie nicht nur effizienter sind und produktiver sind, sondern dass Sie auch wesentlich gelassener werden können, durch das gute Gefühl auch wirklich was geschafft zu haben. Das wünsche ich mir wirklich ernsthaft für Sie und freue mich auf das nächste Video, wenn Sie wieder dabei sind.